Warum spiele ich jetzt Roblox? Ich hasse es. Ah. Hm. Okay. Volcanic Island. Willkommen zu Volcanic Island. Ja, okay. eine Ganganimation Junge, so gehe ich auch den ganzen Tag rum wenn ich hier reingehe, erstmal 30 Farben in meine Fresse. Junge. Und das ist auch ein Tycoon-Spiel. Nö, ich verpiss mich jetzt. Sechs eineinhalb Stunden später. Hm. Hm. Okay, es klappt, es klappt, es klappt. Eins ist ein ist Radio. Ach, habe ich nicht den Ton mal ausgemacht. Mach ich mal aus. Ja gut, doch, ich lasse den doch an abbrechen. So. Zwei ist eine. Das ist eine Taschenlampe. Aber warte. Die funktioniert ja blendend. Und läuft nach hinten. Hä? Oh die blendet nach hinten. Warte hier. Oh, die blendet nach hinten. Hä? Da war keine Taschenlampe nach hinten blenden. Das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, ich halte so ein Gewehr auch immer mit einer Hand. Boah, so ein Schwert hatten die auch im Zweiten Weltkrieg. sage ich einfach nur so, wie es ist. Hä? Was soll das? Was ist das für ein Spiel? Ich finde es aber noch am besten, dass die Bombe schwarz ist und jetzt auf einmal blau. Mindestens geht der Boden kaputt. Hallo? Geht. Boah, Junge, um die 6 geht erstmal nicht. Musik Bist jetzt hier nicht in der Mitte gestartet? Das ist andere Waffen, die ich nicht unter die Map bringen, Warte, ich nutze jetzt die fünf. Jetzt bin ich auch unter der Map. Junge, ich bin unter der Map. Hier. Oh, also jetzt zeige ich halt meinen Shooter-Skins. Abbrechen, ich will nichts kaufen. Junge, soll jetzt sein? Aha. Ha. Das Gegner. Hallo. Tschuldi. Ich finde auch schön, dass der, der Schuss dahin geht, wo nicht hinzieht, also hinschaut. Junge, ich kann noch keiner machen. Ja. Jungs, der geht rückwärts der Schuss. Ha! Junge. Und die ganze Zeit die Fortnite-Musik im Hintergrund. Aber das nächste Mal machen wir so ein Fortnite-Video. Komm. Eck auf. Eck auf! Oh, Voll die Scheiße. So, jetzt kriegst du mit meiner Ziegelart. Auf. auf die Nuss. Ha, ah, Opfer. ha, ha. ha, Ich bin Hop. Hop. Hop. Hop. gestorben, die Opfer. Hey, hier war Hey, hier Löser. Böse Jungs Ah Was soll die Scheiße? Junge, na, drei Schuss. Boah, ich habe einfach keinen Bock mehr. Mhm. Junge, wie ist sie... Hä? Junge, die Kamera. Bah! Sorry, aber... Die macht... Was ist das für eine Kamera? Junge, die bewegt sich mit der Richtung, in der du gehst. Die Maus kann ja nichts machen, nur nach oben und unten. Bah! Junge, du gehst so und dann so... Oh. Junge, das, das ist Augenkrebs. Was soll die Scheiße? Was haben wir denn hier? bis auf das Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Wie unpräzise ist die Scheiße? Wie unpräzise ist das? Junge. Oh Regenbogen. Richtiger Lichtrad. Äh ja. Hm. Ah.